Schützenkönigin, gehen, Schumann, Wir dreimal gut. Tschüss. Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Danke, danke. Ich begrüße euch auf dem Schumannschen Hof. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bedanke mich für den musikalischen Einzug des Spielmannzuges beim Schützenverein für Salutschießende. Ich bin ganz tolle, stolz, gerade zur 800 jahr feuer Schützenkönigin geworden zu sein. Es war eine tolle Woche voriges Jahr. Wir hatten einen tollen Tag des offenen Hofes bei uns. Ich möchte euch jetzt zu einem Frühstück einladen. Es gibt Suppe, Schnitzen, Fettbämmen, Kaffee, Kuchen überall verteilt. Ich möchte mich bei meiner Familie und bei unseren fleißigen Nachbarn und Freunden für die Hilfe bedanken. Ich wünsche uns einen wunderschönen Tag heute und einen guten Appetit. Tja, Das wünscht euch die Carola von der Post. Thank you! dreimal so lang, wenn du uns dreimal fotografierst, bist <lacht> du? <lacht> oh, ist es noch weit? Ah, ich verstehe schon. Ik ben ooit een kamer? Ik ben maar hier Ja, ik ben hier toch? Ik Ja, maar Ik ben hier toch? het je hier dat Ik een hier toch? Ik Ik ben Ik Ja, danke, was kommt? Es ist lecker, essen alles in der Garage. Ja, vielen Dank. <lacht> Machst du bei YouTube bestimmt rein, ne? Du hast völlig recht. Bei YouTube Armin Benecke. Großnein. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Aber für uns auch ein Hannover-Ein, ne? Für Hannover. Das kannst du weltweit gucken. Weltweit? Weltweit. weltweit. Ja, ja, bei YouTube Armin Benecke und dann passt das. Ja, wir wollen schon mal den Verein vorführen, ne? Weißt du? Das kannst du. Dass so ein los ist, ne? Ja. Bei euch ist es ja wieder anders, ne? Bei euch ist es wieder anders. Ja, anders. ja. ja sicher. Das ist wieder ganz anders. Miko! Hat was hier drinne? Aber ist auch schön hier, ne? Schon immer. Ich komme her, seit so 91. 92 92, 92, 92. 92. Da war auch schon dreimal auf unserem Hof. Bei Schumann. Meine Schwiegertochter war schon zweimal Schützenkönigin. Jetzt ist die Oma geworden. Oma Post. Oma Post. Ist schon ja, ja. Drin. Ja, ja. Nee, also das war aber... Anfang war es immer schön. Ja, okay. Da war bei den, so wie gestern Abend, da war auch noch Programm. Ja, das haben wir gemacht, der Heimatverein. Da war's, da war's. Wir waren damals so überrascht, da haben sie noch die Sushows gemacht. Das, das war, das war Und war der Fahrer auch dabei? Mit der Sushow? Also nee, bei uns hat damals, auch der, der Fahrer, der war ganz, also der ist jetzt nicht mehr so der Neuer. Hat auch bei, da haben wir die Strohpuppen gemacht, ganz viel, da hat der Pfarrer ja, auch richtig, mitgemacht. Richtig. Stroh, das war zum 20., ich glaube ich, zum 10., zum, 10. zum 10. Heimatfest. Werden wir mal zum 10. oder so, wir ja. die Strohpuppen Schon eine ganze Weile zum 10., nein. Die zeigen kann man sehen nicht Nee, und da haben wir die Strohpuppen gemacht, <lacht> und hat der Pfarrer auch mitgemacht. Der hat sogar einen Preis gekriegt. Ja, halt er hat wirklich cool. schöne Strohpuppen. du kommst <lacht> <lacht> mensch ist ein hat mich gerade schon beim Das <lacht> Kalaschnikow! Auf dem ersten, der kehrt <lacht> sich Kommt die vorne hoch und und Philipp fülle Ein Dreimach. Gut! Schuss. Gut! Schuss. Gut! Schuss. Gut! Gut! Gut! Wo sind meine Feinde? Die stellen wir dann da eigentlich ab. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ja, lange weg, wo ich da haben oder was? Du musst du die Rede sagen, Herr Bosch. Du nimmst dich in die an. Halt den Ruhe. Danke. danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich auf den schönen Tag heute. Nochmal danke an die fleißigen Helfer. Haut rein! <lacht> Nee, ist du Nein, nein, Nein, Die Gäste, ich ein schönes Wetter, ich ja, ja. ich bin, ganz durcheinander bin. mega ist. auch möchte ich unser Tischlermeister. Und das Wichtigste, weil ich vorgessen habe, in meiner Verwirrtheit, ich kann mich nicht von ich bin ein. Vielen Dank, schon zusammen. Ich danke euch für euer Schein. die Vorwürfe Das weißt du noch. Du weißt, am Dresden kannst du alles klären. Da ja, kann man dann drüber reden, Jürgen. Nichtsdestotrotz macht alles dann noch ein paar andere. Ich mache nicht so viel Reden wie Jürgen. Wenn einer wenn der Kassenverein ein Bedürfnis hat, und man wird es so loszulassen, dann soll er gerne herkommen. Wir haben nicht viel Zeit, also weiter geht's ja. Amen. Dankeschön. Ich möchte mich natürlich beim Schützenverein Schönfeld bedanken für die Einladung. Wir kommen jedes Jahr gerne her und wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass wir bei euch mitmarschieren dürfen. Vielen Dank. Ich möchte aber diese Gelegenheit auch dazu nutzen. Meinen Dank sprechen für den Schützenverein Schönfeld, der uns bei unserem Sturmunfall, das Dach unserer Skisportanlage ist davon geflogen, so tatkräftig geholfen hat, diese ganzen Splitter, Nägel und was immer da rumgelegen hat, zu beräumen. Allein hätten wir das nicht geschafft. Wirklich noch einmal Dank an euch, Kameraden, dass ihr uns da geholfen habt. Auch der Schützenverein äh, Ebersbach und die Freischützengesellschaft Großenhain haben uns ihre Unterstützung zugesagt und vermutlich werden wir die auch noch brauchen, weil wir ja das der Dach noch offen haben und äh, man hat uns schon äh, zugesagt, dass sie uns helfen. Danke auch in dieser Weise. Dankeschön. So, Jens. Das war meine Ansage als Vorsitzender des Schützenvereins Sacha. Nun spreche ich zu Ihnen als Kreisschützenmeister, der nun auch eine sehr schöne Aufgabe erfüllen darf. Und die ist die Ehrung von Schützen. Das ist eigentlich das Beste, was man so machen kann. Der Schützenverein Schönfeld hat in der letzten Zeit Kreismeisterschaft organisiert. Das wurde immer besser und das ist ein, eine Menge Arbeit, so etwas zu machen. Und deshalb möchte ich als Kreisschützenmeister heute diejenigen ehren, die hier hauptsächlich und auch verantwortlich <lacht> tätig waren. Als erstes darf ich eine Urkunde überreichen an Manfred Schriebs. Er erhält die Ehrennadel in Silber des Schützenkreises Röder-Mulde, André Als nächstes darf ich bitten, den Ulrich Jone. Ulrich, auch dir möchte ich die Ehrenladung also des Schützenkreises Röder-Mulde in Silber überreichen. Dann möchte ich bitten, den Gerald Bauer zu mir. Okay. Gerald, auch du warst einer dieser fleißigen Aktiven und ich gratuliere dir zur Ehrenordnung Silber des Schützenkreises mulde Danke. Der nächste zu ehrende, der wird von einiger Entfernung zuschauen oder zuhören oder was auch immer. Danke. Dafür habe ich den Assistenten. <lacht> Der liegt im Krankenhaus, wir alle wissen, da haben sie euch im Beige und den werden wir dann, wenn er wieder da ist, diese Ehren dann überreichen. Und, und noch jemanden möchte ich ehren, der immer im Stillen, aber immer im Fleißigen arbeitet, sei es in dem Schießwagen oder sei es bei der Meisterschaft oder sei es als Schießbordreiter, wie auch immer. Er hält sich immer im Hintergrund und arbeitet aber sehr viel. Sigmar Müller. Sigmar, auch hier möchte ich die Ehrenwahrer mit Silber überreichen. Und nun in meiner nächsten Funktion als Mitglied des Gesamtvorstandes des Sächsischen Schützenbundes darf ich Herrn Jens Ziller zu mir bitten. Jetzt, es freut mich, dass ich dir im Auftrag des Sächsischen Schützenbundes die Ehrennahrung des Sächsischen Schützenbundes im Groß überreichen darf. Gratuliere dir. Dankeschön, Ringer halte ich euch schon nicht mehr auf. Viel Spaß. Einladung. Ich möchte mich äh, außerhalb äh, des offiziellen Programms ganz persönlich an äh, Alois Langwieser vom Schützenverein Saga 1888 DV wenden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, äh, unser Bedauern äh, zum Ausdruck zu bringen, äh, da wir das erstens durch die Zeitung erfahren haben, zweitens durch den Buschpunkt und äh, der Schützenverein Gröditz, dem ich angehöre, kann zwar nicht die Welt retten, aber wir haben 200 Euro gesammelt für einen winzig kleinen Teil deines äh, Vereinshausdaches, weil wir wissen, dass dieses Vereinshaus nicht nur ein Haus ist, wo man trocken sitzt, wo man vielleicht mal äh, quatschen kann, sondern es beherbergt natürlich auch die Seele der Schützen, wenn man da zusammenkommt, um äh, nicht nur Löcher in Scheiben zu produzieren, sondern ganz einfach, es ist, eine, es ist ein Gebäude, wo man dem anderen auch nicht erklären muss, warum man hier ist, wo man unter Gleichgesinnten ist und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für einen Verein, den Schützenverein ganz besonders und deshalb äh, möchte ich dir 200 Euro von unserem Schützenverein überreichen, ich bitte dich mal nach vorne zu kommen. an den Schützenverein in Dankeschön. Noch kurz in der Rede, bevor meine Blinden, sind, setzen sie keine Brille die das Schützenfest eröffnet. Ich allen Sponsoren und allen, die zu den Fest beitragen, ob mit Geld oder Arbeit oder Sachpreisen recht herzlich danken. Ohne diese Leute würde das alles nicht existieren, auch bei uns oder in anderen Vereinen. Allen recht vielen Dank und dann allen viel Spaß und viel Erfolg beim Podius. Wir brauchen das 13 Bier und 15 das ist ja